So, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir nach der Beratung der Einzelpläne gestern zu den Abstimmungen. Dabei möchte ich darauf hinweisen, dass wir dann natürlich noch über die mit den Einzelplänen aufgerufenen Tagesordnungspunkte ebenfalls abstimmen werden. Ich lasse zunächst über die Einzelpläne abstimmen. Wir beginnen das ist eigentlich vernünftig mit 01. Wer dafür ist, bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist das ganze Haus. Dann kommt 02, Hessischer Ministerpräsident. Wer ist dafür? Gleiches, nein, nicht gleiches Abstimmungsverhalten. CDU und BÜNDNIS 90-GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das übrige Haus, damit so beschlossen. Und die Frau Öztürk. Er gehört jetzt zum übrigen Haus. Dann ist der Einzelplan 03, Hessisches Ministerium des Innen- und für Sport. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90, die Grünen, wer ist dagegen? Das Übrige aus. Dann ist das so beschlossen. Wir haben auch den Tagesordnungspunkt 90, 195766 abzustimmen. Wer ist dafür? <lacht> CDU, SPD, BÜNDNIS 90, die Grünen, die Linke, Frau Öztürk, wer ist dagegen? Die FDP, dann so beschlossen. Einzelplan 04, Hessisches Kultusministerium, wer ist dafür? Kultusministerium Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, wer ist dagegen? Das ist SPD, das übrige Haus. Dann so beschlossen. 05, Hessisches Ministerium der Justiz. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, wer ist dagegen? übrige Haus, so beschlossen. 06, Hessisches Ministerium der Finanzen. Wer ist dafür? CDU, Bündnis 90, die Grünen, wer ist dagegen? Übriges Haus, so beschlossen. Dann haben wir 07 Wirtschaft, Energie, Verkehr, wer ist dafür? CDU, Bündnis 90, die Grünen, wer ist dagegen? Das übrige Haus, so beschlossen. Dann hätten wir den Top 91 hier noch mit zu befinden. Drucksache 195767 müssen wir abstimmen. Wer ist dafür? CDU, SPD, ja, was noch ja. Ja, ja. Noch einmal, wer ist dafür? Ja, ja. Beim Top 91 die Drucksache 195767 müssen wir hiermit abstimmen. Ja, ja. Top 91, haben wir ja haben wir ja schon angesagt. Ich will das nur mal zurückweisen. Wir haben mal das schon angesagt zum vierten Mal. Also Top 91, wer ist dafür? SPD, Fraktion DIE LINKE, die Frau Kollegin Öztürk. Wer ist dagegen? Ist CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP. Dann ist es abgelehnt. Oh ja. 08. Hessisches Ministerium für Soziales und Integration. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 GRÜNEN. Wer ist dagegen? übrige Haus, so beschlossen. 09. Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft Verbraucherschutz. Wer ist dafür? CDU BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Übrige Haus, so beschlossen. 10. Staatsgerichtshof. Wer ist dafür? Das ist das ganze Haus. Keiner dagegen, keine Enthaltungen. so beschlossen. 11. Hessischer Rechnungshof. Wer ist dafür? Ebenfalls das ganze Haus, einstimmig beschlossen. Dann ist Einzelbahn 15, Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Wer ist dafür? CDU BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das so beschlossen. Jetzt haben wir hier weitere zwei Punkte abzustimmen. Tagesordnungspunkt 54, Kollege Hermann Schaus, Drucksache 19-5167. Wer ist dafür? CDU und BÜNDNIS 90 GRÜNEN. Wer ist dagegen? Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich? SPD und FDP. So beschlossen. so beschlossen. Frau Kollegin Öztürk. Nein. Mit Nein. Jawohl, das halte ich fest, dass du Nein gesagt hast. Gut. Dann Top 69, Drucksache 19,5461. Wer ist dafür? – CDU, BÜNDNIS 90DIE Wer ist dagegen? – Fraktion DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? – SPD und FDP. Damit so beschlossen. Dann haben wir Einzelplan 17, Allgemeine Finanzverwaltung. Wer ist dafür? – CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das übrige Haus, so beschlossen. Dann haben wir Einzelplan 18, staatliche Hochbaumaßnahmen. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Übriges Haus, so beschlossen. So, nachdem die Einzelpläne und auch die dazu aufgerufenen Tagesordnungspunkte Ja, Frau Kollegin Dorn, bitte. Herr Präsident, wir würden bitten, über den Tagesordnungspunkt 90 noch einmal abzustimmen. Da hatten wir den, äh, verstanden, dass die entsprechende Beschlussempfehlung vorgestellt wird, aber es war der Tagesordnungspunkt. Deswegen bitten wir um eine Wiederholung der Abstimmung. Herr Kollege Rudolph. Euer Problem. Das ist Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Sie haben ordnungsgemäß den Tagesordnungspunkt 90 mit der Drucksache 19-5766 aufgerufen. Da gibt es keine Beschlussempfehlung. Es handelt sich um einen Antrag, das war klar. Deswegen gibt es sachlich überhaupt keinen Grund, eine Abstimmung hier zu wiederholen. Kollege Bellino, seht dazu, dass er euch Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Frau Kollegin Dorn hat recht, das war in dem Abstimmungsverhalten so nicht nachvollziehbar, sodass wir davon <lacht> ausgegangen sind, dass dieser Tagesordnungspunkt, dass der Einzelplan aufgerufen wurde, aber nicht der Antrag. Richtig. Also, was machen wir dann? Werden sich die mal Kollege Rudolph. Weil der Abgeordnete Präsident, der Abgeordnete Kaufmann, meint, wiederholt, bis es so lang passt, dann müssen wir das Protokoll auswerten, was Sie vorgetragen haben. Dann unterbrechen wir so lange die Sitzung und können auch gleich den Ältestenrat mit einberufen. Abstimmen, solange es passt, das geht mit uns jedenfalls nicht. Ja, wir leben. Also, dann machen wir folgendes, dann lassen wir uns mal das Protokoll geben, dann rufen wir es daher noch einmal auf, und dann sehen wir, wie es ist. Vielleicht könnt ihr euch dazwischen einigen. Auf jeden Fall machen wir keine Unterbrechung, kein Ältestrat. Das wird mir zu lang heute. Ja, also das warten wir, bis er da ist, und dann gucken wir noch einmal. Okay. Gut. Dann machen wir jetzt erst einmal weiter. Meine Damen und Herren, wir warten auf den Protokollausschuss. Vielleicht könnten sich die Geschäftsführer zwischendurch noch einmal zusammensetzen und klären, wie das gemacht wird. Wir Leute heute mit keinem Krach bekommen. Hier. So, wir waren jetzt dabei, nachdem die Einzelpläne abgestimmt waren, zum Gesetzentwurf zu kommen. Ich bitte jetzt, jeden mal zuzuhören, sonst stimmen wir wieder falsch ab. Nach 17 Abs. 1 der Geschäftsordnung wird ein Gesetzentwurf, der in drei Lesungen zu beraten ist, einem Ausschuss zur Vorbereitung der dritten Lesung überwiesen. Es ist vorgesehen, den Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2018-2019 in der vom Haushaltsausschuss empfohlenen Fassung Drucksache 195744. zu Drucksache 195237. Zur Vorbereitung der dritten Lesung dem Haushaltsausschuss erneut zu überweisen. Hier widerspricht keine. Gehe davon aus, dass das einvernehmlich ist und wird es überwiesen. So.